Z wie Zorb. Zorb ist eine recht neue Stoffart und die wird auch nur von einer einzigen äh, Firma hergestellt, und zwar von Versudel in den USA und in Kanada. Zorb ist ein ganz spezieller Stoff. Es ist ein spezielles Gemisch aus Viskose und Kunstfaser. Es gibt mittlerweile ein paar Windelhersteller, die ähm, den Stoff nach Deutschland importieren und den auch verarbeiten. Und es gibt unterschiedliche Zaubarten, aber der Zaub, der jetzt hier angeboten wird, ist meistens schon mit einer Bambusviskose oder mit Baumwolle oder einem Gemisch halt ummantelt. So, und jetzt könnt ihr hier sehen, dieser Zaub hat zum Beispiel so ganz kleine ähm, Pünktchen, wie so Pünktchen, wie so kleine Diamanten sozusagen. Und der Zaubstoff an sich ist ziemlich dünn, aber wenn der dann ähm, gewaschen ist, dann wird er etwas dicker. Er wird so ein bisschen fluffiger und er saugt sehr, sehr viel auf. Also ein Zaub gilt auch immer noch als zusätzlicher Booster, so richtig als Saugkraftverstärker.